Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute Hearthstone. Wir starten eine komplett neue Reihe. nämlich eine Level 0 zu Legendary Reihe, das wird so lange gehen, also diese Videoreihe bis ich Legendary erreiche. Das ist ein komplett frischer Account, das hier ist gerade das Tutorial. Und ja, jetzt öffnen wir mal unsere kostenlosen Karten. Oh, oh ein neuer Herausforderer. Es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin. Wer nimmt diese Herausforderung an? Oh, wir kämpft gegen oh, einen Hogger? Die Plage Elbit. Hogger, der Knall! Kommt her! Kommt her! Spielt Dina aus und benutzt sie, um den Hogger anzugreifen. Verursacht genug Schaden und ihr gewinnt. Lasst den Kampf beginnen! Dann lassen wir den Kampf mal beginnen. Oh, ist ja ganz stark. Oh, er hat uns voll aufs Maul gegeben, Alter. Was ist denn mit denen los, Alter? Sag mal, spinnst du oder was, du verrückter? Da haben wir direkt Leben verloren, Alter. Was ist denn das für einer? Nicht mal sprechen kann, dieser Vollidiot. Ein weiterer Diener. So, ihr könnt entweder seinen Diener angreifen oder seine Fresse angreifen. Und ich greife seinen Diener an, weil dann kann er meinen Diener nicht töten. Denn dieser macht drei Damage, andere nur zwei. Ach, guck mal. und oh eigentlich hat er zwei davon. Das ist natürlich übel. Zwei Karten. Er hat wohl eine aufgespart. <lacht> Nein, hat er nicht. Sag mal, spinnst du? Hast du keine Augen im Kopf? <lacht> ich Hogger selbst an. Er wird jetzt wahrscheinlich die beiden hier reintraden. Das war ziemlich klar. Fünf Angriff? Das Ding ist riesig. Ach ja, fünf Angriffe aber der hat nur zwei Leben. Ich kann entweder den Genoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. Eindeutig die Gnoll Oh, was? Ich hält da mein Gesicht an Okay, gut Das freut mich Oh, guck mal Ja, und das sitzt wie überlegt in sein Gesicht ein. Verbrennen du scheiß Groll Äh, Hogger, Was für Groll Was ist ein Groll? Gibt es das heute überhaupt? <lacht> Den haben wir voll fertig gemacht Und zwei Karten bekommen Du Opfer, Alter. Was willst du machen? Kämpfen wir vielleicht gegen den nächsten so lange. gegen Er braucht eure Mana an jeden Zug, um diesen nervtötigen Binom zu vernichten. Oh sorry, du Model. So, ich darf so erst spielen. Ich <lacht> ja, Pech gehabt, du Vollidiot. Idiot. So, wir spielen den hier. Haben unseren Mana Kristall verschwendet. Hey, was? Digga, ist das dein Ernst? Du machst Witz über meinen Murlock? Okay, der Typ ist scheinbar ein Angeber. Oh nein. Ich glaube, er hat da eine richtig heftige Karte. Ach, der Idiot hat nicht wann Karte ja spielen kann, So ein Vollpfosten. Der ist schön aufs Maul. Ja, da musst du eine Karte spielen, du Vollidiot. Oh. Der ja, denkt sich auch, der ist krasse Banger Du hm, denkst du gewinnst, der hat richtig hart aufs Maul, du Hund Den fuck ich dir gleich ab, du Pisser Oh, jetzt kommt's Oh wow Okay, was sehe ich liebe erstmal Karten, das hätte ich eben schon machen sollen. Schnell und schnell zuschlagen. Das war's. Naja, was soll's. <lacht> was? Du denkst echt, ich lasse dich so lange am Leben? Das ist aber süß von dir. Diese Hoffnung. So, nächste Runde töte ich ihn wahrscheinlich. Außer wenn er jetzt beim Feld kriegen kann. <lacht> Der Typ, <lacht> ich frage mich echt, was mit dem falsch ist. Das ist übrigens nicht mein erster Account. Das wissen die älteren Zuschauer wahrscheinlich schon, weil ich ja schon Videos davon habe. Aber sein Bart verbrennt jetzt erstmal. Und da ich hier ja die komplette Erfahrung von Level 0 bis. also so Level 1 bis Level bis ich ein ja Legendary erreiche. Alles mit in dieser Videoreihe bringen muss ich also auch das Tutorial spielen. Ähm, so da war wieder ein Tipp. Oh, das ist mein netter. Das ist ein ganz netter Dude. damit perfekte Kurve. Ein Mana, zwei Mana, drei Mana. Ich bin vielleicht nicht so geschickt mit Schwert und Bogen, doch habe ich viele Freunde. Ja, Lebensucher. Okay, da greife ich sein Gesicht an. Es lohnt sich nicht, damit ihn anzugreifen. Weil das wäre dann ein Schande. ich verschwende und der wird damit eh hier angreifen. Ach echt. Oh. Da ich weiter in die Fresse. Ich denke mal, er wird den hier jetzt angreifen. dann er ist auch okay. Ja doch, er greift den hier an. Oh nein, macht er nicht. Das ist sehr interessant. Ich spiele... Ich denke, ich spiele lieber in Karten. Achso, nee, das greift nur die an. Schreibt mir weiter ins Gesicht an. Okay, das ist gut. Oh. Das ist nicht gut. Da hätte ich mal traden sollen. Unlucky an dieser Stelle. Aber man kann ja nicht immer Glück haben. Hm, wie mache ich das? Ich spiele den. treffe ihn an. Wer ja, den rein tradet verdiente Damage. Ich soll euch das hier, hab ich nicht. Damit habe ich gar kein Problem. Für den Moment. Erst schlage ich Oh, jetzt macht er so, jetzt will er einen auf Kontrolle spielen. Oh shit. Die Karte wird mir sehr nützlich sein. Die will ich nicht spielen, ich spiele einfach mal die hier. Ich habe ich komplett gar nichts spielen. sowohl heilen als auch kämpfen können. Den oh nein, ich hätte das aufbewahren sollen, oh, er heilt sich was ein Trottel. Ja, wie auch immer. Ich nehme erstmal eine Karte. Okay, dann schieben wir noch den hier und den hier. Furcht führt zu Wut. Wut oh, jetzt Furcht kommt er mit den ganz großen Geschütz. zu Bauchschmerzen. <lacht> das ist auf jeden Fall ein sehr weiser Mann. Das trainieren hier rein. Das trainieren hier rein, den trainieren wir hier rein. Wir spielen ihn. nächste Runde ist er im Arsch. Wo ist er das? Mathematik, ich muss rechnen. Jetzt muss ich Karten. Das sind 11 Damage. Ja, der ist rip wird schön finishen. Es war nett, mit dieser Spiel sucher show Joe, aber du bist nicht ganz meine Liga. So, ich werde jetzt einfach mal so toll komplett durchspielen. Dann wird die erste Folge etwas länger. Eigentlich habe ich geplant, dass ich so zwei Spiele pro Folge immer mache, aber. Gott. gegen König Mukla. Oh, der König Mukla! Oh ja, das zeigt uns jetzt viel, Die geben uns ja immer so kleine Tipps, ich lasse die mal immer ein wenig drauf. Ich lese sie selbst noch mal durch, auch wenn ich sie eh schon weiß. Aber... Vielleicht gucken ja auch komplette Anfänger dieses Video und können dann daraus lernen, obwohl die es ja selber auch spielen müssen, aber trotzdem. Es ist völlig mugler. Erledigt ihn, solange er alleine ist. Oh, wir müssen ihn schneller umbringen, also. Warum bewerfen mich diese Affen mit Bananen? Ah, <lacht> ja, diese Affen sind bescheuert. Greifen ihn direkt ins Gesicht an. Die Karte hat den Effekt Ansturm, das heißt, die können sofort angreifen, wenn man sie ausspielt. Oh, und der mir einen fast in die Fresse. So einer ist das. Und den boosten wir mal. Und dann fällt weg und greifen ihn ins Gesicht an. Oh, da freut sich der Affe. Oh, das tat weh. War mit so einem billigen Zug kann man mich doch nicht aufhalten. Ich habe zum Glück hier viele gute Ansturmkarten auf der Angreifer. Das konnte ich gut in der Match machen. Ich konnte den wieder hochheilen. Oh, guck mal, hätte ich ihn nicht hochgeheilt, dann wäre der jetzt diesen Affen, so dass ich Mugler erledigen kann. Da hauen wir mal so einen rein. Ich kann ich meinen ganzen Monster behalten und nicht so nochmal angreifen damit. er ja, freut sich aber, ach scheiße. Okay, das war jetzt etwas RIP. was spielt ich ja wieder? Spiele ich die beiden und mache den weg? Da ist hier eine Karte. Ich spiele die beiden. Er hat eh nur noch eine Karte, beziehungsweise er sieht noch eine, aber... Oh fuck. Oh fuck, jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche einen Diener, um diesen riesen Gorilla zu verspotten. Eine Erfindung So, okay, ich mache ihn trotzdem fertig. Auch er kann sich heilen. Alter, was ist denn das für ein Hund? Oh, mein, sondern ich dachte wieder anlegen, aber er hat keine Karten mehr auf der Hand. Das ist schon mal gut. Ich bekomme zwei Karten, das ist noch besser. Ganz komplett nutzlos gerade. Also ich könnte das alles in ihn reinstecken, aber er muss eh den angreifen, weil so greife ich sein Gesicht an. Oh, Kann ich damit nicht so noch angreifen. Und ja, das sind Wifi Damage. Fehlen zwei Damage, aber ich Spot. Oh, so und wenn er sich nicht heilen kann, dann haben wir in so und ja, Ansonsten geht das hier jetzt kaputt. Weil ich seine starke Karte nicht mehr im Weg. Okay und ich kann es einfach beenden. Und ja, das war der König Mugla. Also ein fetter Affe hat mir schon ein wenig Angst gemacht. Mal gesehen haben. Oh nein, er ja, will nochmal kommen. Ich hoffe nicht. Jaina gegen... Wer kennt ihn nicht? Hammett Massingberry! Ist so, Alter. Wer kennt ihn nicht? Ist die Frage. Vernichtet den Diener, bevor sie euch oh, überwältigen. TD, Idee. Passt auf, was ihr sagt. Bitte? Keiner spricht so mit dem alten Hammett. Oh, jetzt ist er angepisst. Ich Aber ich erhalte eine zusätzliche Karte. Oh gut, denn ihr werdet sie brauchen. <lacht> da kommen wir auch schon zur nächsten Funktion, das nämlich... Okay, der erst erstmal. So, und da bekommen wir jetzt einen Coin. Wieso bekommen wir keinen Coin? ach so das bekommt man noch nicht im Tutorial. Never mind, die funktion werden wir später erkennen. Was heißt erkennen? Ich meinte. Äh, ähm, ich komme gerade nicht auf das Wort, das ich suche. Aber hier, er kämpft seiner eigenen Schlacht. Oh, der macht einen Schaden, Alter, der Hund. Ich habe auch ein paar Tricks auf Lager. Krasser Dude, Alter. Aber ich habe dieselbe Waffe, nur mit einem anderen Namen natürlich. Meint sie cooler aus. Das ist übrigens die Heldenfähigkeit. Jeder Held, es gibt unterschiedlich, hat so eine Fähigkeit. Und ja, die kostet immer zwei Mana und die könnte jede Runde einsetzen. Nur ein Leben, das ja, das würde ich auch mal sagen. So und der überlebt deine Oh mein Gott, ist das. Oh, guck mal. Der will Welle machen. Aber ich will Schelle machen. Das <lacht> war's. Schön auch Small du, Gnomen oder was auch immer du bist. Oho, ein Spot. Jetzt haut dich hier richtig raus. Dann mache ich einfach mal so und so. Wie vier Schaden ins Gesicht. Oh wie süß. Ich habe schon einen Weg, ganz einfach. Wir machen ihn mit unserem Zauber so ein 1-1. Ballern ihn weg. Und hauen ihn aufs Maul. Oh, das Dingo! Oh, jetzt ballert er uns um. Können wir ihn finishen, ist die Frage. Damit machen wir den weg. Er hat nur ein Leben, wir haben vier Schaden Nee, wir können ihn noch nicht finishen, also wenn wir einfach mal Schauen wir es einfach mal so Um noch ein bisschen Power aufs Feld zu bekommen ja, und das wars dann wohl auch Ja, yep, der ist Rip. Oh nein, ist er nicht. Ah doch, ist er. Ich hätte ihn, glaube ich, eben schon finishen können. Ich habe nicht nachgedacht. Das macht ihn ja drei Schaden und betötet ihn damit. Ah, da wurde er abgestochen. Aus dem Hinterhalt. Du kleiner Opfer, Alter. Was willst du machen, ja? Ich bin der King. So, und jetzt spielen wir noch gegen einen... Krassen Dude. Jena gegen Ilidan Sturm Oh, der Illidan Sturmgrimmung. Dieser Kampf ist wirklich total umverschiebt die Schuld einfach auf die fürchterlichen Spielsigner. Okay. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. <lacht> Sicher? Ich habe gerade fünf Missionen durchgespielt. <lacht> so wir bekommen eine weitere Karte. Ich denke mal jetzt bekommen wir auch den Coin, oder? Nein, den kommen nicht. Was ist Fähigkeit? Oh, zwei Diener herbei. Ich oh, habe keine Karten, die ein Mana kosten. Wow, Das ist echt unlucky. Und der doch noch eine Waffe, Alter. Du oh, Spinner, willst du mich abfucken oder was? Hm. Was mache ich? Ich will den eigentlich nicht spielen. Weil der dann einfach stirbt. Ich spotter den einfach mal weg. Und hoffe, dass er nur einen Monster spielen kann waffe schon aus dem weg ich bin mir gar nicht sicher ob man den kann, wenn man perfekt spielt oder ob der unbesiegbar ist alter der typ ist auf steroide sag ich dir oh, du bekommst jetzt auch eins aus dem maul Digga. was willst du machen ja komm ran und er hat noch eine das ist so traurig hat seine Heldenfähigkeit, das ist richtig traurig. Das ist richtig traurig. Ach, ist das so? Weiß ich das nicht. So, wie spiele ich das? Der hat zwei Leben, stirbt an die Waffe, an der Waffe den und den und baller einen von dem weg, ist glaube ich der beste Zug ja doch ich denke mal das bringt mir gerade am meisten oh der hat einfach Feuerball und gibt mir auch noch ins Gesicht der Typ ist ein krasser dunk Jetzt mein Gesicht an oder mein Monster ist die Frage. Schade, schade. Mir wäre es lieber, wenn er mir ins Gesicht gegeben hätte. Aber dann kann ich schon mal seine heldenfähigkeit in Runde counten. Könnte er den spielen? Ich könnte. Äh, ich spiele den. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich den schon mal besiegt habe, aber ich denke nicht. Und der Dude das ist heißt, als strong as fuck. Glück greift er mich nicht ins Gesicht an. Viel hat das 5, Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich liebe ein Karten spielen. Überlebt seinen Axt Ich nenne es einfach oh Max. Und das kann sich noch heilen, Alter. Sorry, du Model. Du bist ein ganz krasser Motherfucker. Ich ist eine gute Karte. Karte ist gut, aber das ist eigentlich nicht die Karte, an der ich gedacht hatte, als ich gute Karte sagte. So, das kostet 2, das kostet 2 und dann könnte ich den noch spielen. Doch, das mache ich. Ja, ich konzentriere mich doch, mein Freund, entspann dich. Oh, wirklich. Oh, die Karte hat überlebt. Die hat einfach überlebt. Beidam überlebt sogar. Oh, das ist gerade so Premium. Premium, Alter. So, das kostet 6. Ihn spielen, ihn. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Oh, das ist auch hilfreich. Ich glaube, ich gewinne das. Außer wenn er sich jetzt voll heilen kann oder irgendwas richtig krasses spielt. Hat noch 7 Mana. Okay, ich gewinne das. Ich habe ihn fertig gemacht, den unfairen Kampf. So, du kriegst einmal so aus, Maul und ich finische dich mit Magie. Schluck deinen Feuerball. Du mir ins Gesicht gehauen hast du Hund, du Hund, sage ich dir. So schwer war es jetzt auch gar nicht. Ich dachte, das ist viel schwerer. Übung macht den Meister. Gewinn vier, fünf Spiele im Modus üben. Oh, das ist aber cool. Aber das war's auch mit der ersten Folge. Ich, ho ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr mir irgendwas sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit ihr die komplette Spielreihe mitbekommt. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Ciao, bis dahin. Was habe ich da gesagt? Ja, ich habe länger keine Videos gemacht, ich bin ein wenig eingerostet. Haut rein und den Daumen nach oben nicht vergessen. Machst du den Daumen nach oben, werde ich dich loben.